Ich habe euch vor ungefähr zwei, drei Wochen nach der ähm, Messe, nach der kind und -Messe erzählt, dass mich auf der Messe so, ähm, so ein Planersystem sehr angesprochen hat von der Firma Libelle. Und die sind jetzt gekommen, die Sachen. Ich habe ein, einiges bestellt und jetzt möchte ich euch die mal im ähm, Detail vorstellen. Und zwar haben wir hier als erstes den Blog mit der Einkaufsliste. Und ihr seht, da sind verschiedene Bereiche drauf. Einmal hier in Rosa zum Beispiel das, was ihr fürs Frühstück braucht und auch Obst, Gemüse. Dann haben wir hier so diese Kühlschranksachen mehr mit Milch, Butter, Käse und so. Ähm, hier so haltbare Sachen, Nudeln, Reis, Kartoffeln oder eben auch Gewürze und Kräuter. Dann kommt der Bereich so fürs Backen und für Süßwaren. Und hier dann so die Haushaltssachen. Putzmittel, Waschmittel, Toilettenpapier, ne, wenn ihr da was braucht. Und ähm, die Bella hat sich da jetzt überlegt, wenn man das braucht, machst du nur so einen halben, also einen diagonalen Strich, ein halbes Kreuz. Und wenn du dann im Laden bist und hast es in deinen Einkaufswagen gelegt, dann kommt der zweite. Das heißt, du hast es dann wirklich abgekreuzt und kannst an der Kasse dann noch nochmal kontrollieren, habe ich jetzt auch wirklich alles. Du hast hier auch noch einige Spalten, um deine eigenen Sachen einzu, äh, einzutragen und mitzunehmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn jetzt der Vorteil? Kann mir doch irgendeinen Zettel nehmen. Klar kannst du das machen, aber wie oft haben wir denn den Fall, dass dann... Ähm, Jemand anderer einkaufen muss und kann die Handschrift nicht lesen. Meine Kinder, die 12- und 15-Jährigen, die haben immer noch Schwierigkeiten mit meiner Handschrift. Dabei finde ich persönlich die ja viel schöner als deren Handschrift. Aber ist ja egal, die können das teilweise gar nicht lesen. Die lernen heute eine andere Handschrift. Es ist oft auch schneller, einfach nur ein Kreuzchen zu machen. Du hast es schon vorgedruckt da und kannst dich daran erinnern. Und ich würde dir auch immer empfehlen, dass du noch, dass du diesen Block dann gleich bei der Erstellung von deinem Essensplan, den du für die Woche vielleicht machst, ist auch ein guter Tipp, so eine Essensplanung, dann hast du gleich daneben und dann weißt du schon, was du einkaufen sollst. Ja, das ist der Blog. Hinten drauf sind auch noch so ein paar Tipps. Das ist das Deckblatt. Ein paar schnelle Gerichte auch. Vielleicht noch so ein paar Ideenfinder für den wöchentlichen Essensplan. Einkaufsplan, Essensplan. Cool ist das nämlich auch für Leute, die gerade mal ihre erste Wohnung haben wenn deine Kinder vielleicht schon so groß sind, dass sie ihre Ausbildung oder ihr Studium woanders machen und erstmal nicht alleine leben. So, haben wir das. Dann gibt es auch einen Planer für die gesamte Familie, den Familienplaner. Ich meine, das ist ja ein Riesenthema in jeder Familie. Der ist jetzt eben auf Papier. Und ihr habt dann wirklich hier von Montag bis Sonntag, habt ihr die Kästchen da. Ihr habt hier unten auch noch hier schon gleich die Spalten für Essensplaner, Mittagessen, Abendessen und hier unten noch mal eine extra Zeile für Einkaufszettel. Dann ähm, braucht ihr den vielleicht nicht oder ihr nehmt das als Ergänzung. Ihr habt hier oben noch irgendwelche Notizen. Ihr könnt hier die Geburtstage eintragen. Das, was total wichtig ist, wenn es vielleicht in der Woche total wichtig ist, dass äh, der Müll rausgebracht wird. Hier da eintragen, gelbe Tonne, blaue Tonne, grüne Tonne, kommt da immer drauf an, welche Tonnen ihr habt. Ihr könnt hier eben reinschreiben, wer wann zum Arzt zum Sport muss oder Elternabend oder sowas. Und das kann dann auch schon mal wirklich den Alltag erleichtern. Es gibt Leute, die machen das elektronisch und andere nehmen aber trotzdem Papier. Ist dann eben auch, kann jeder darauf zugreifen, auch die Kinder, nicht nur die Eltern. Was ich aber echt total cool finde, das ist das hier, eine Babysitter-Checkliste. Das ist auch ein Blog mit, ich glaube, 50 äh, Blättern. So, und den finde ich echt, den finde ich super. Also da könnt ihr eine ganz gute Übergabe mit dem Babysitter machen. Ihr tragt als erstes, wenn ihr so einen Blog bekommt, vielleicht kriegt ihr den ja auch geschenkt, ist ja auch ein schönes Geschenk. Also wenn ihr den Blog bekommt, tragt ihr hier ganz einfach erstmal eure Daten ein, Mama, Papa oder eben noch von jemand anderen, die... Ähm, die Kontaktdaten, dann schreibt ihr auf, wo befindet sich denn was? Wo ist ein Schlüssel, Telefon, wo ist der Verbandskasten? Ja, sicher solltet ihr dem Babysitter vorher mal zeigen, wo der Verbandskasten ist. Aber wenn was passiert, die Aufregung ist groß, ne, weiß man? vergisst man das manchmal. Windeln oder die Pflege, die Ersatzkleidung, wo ist die? Wo ist Ersatzbettwäsche? Könnte ja auch mal notwendig sein. Spielzeug, CDs, Feuerlöscher. Super wichtig, ich glaube, das vergessen auch ganz viele, dass ein Feuerlöscher im Haushalt sein sollte und regelmäßig warten. Dann eben auch, auch ganz wichtig, Allergien der Kinder, gibt es Krankheiten, gibt es Besonderheiten, die zu beachten sind und eben hier nochmal die Notrufnummern auch von dem Giftnotruf. -Gift so und dann eben hier die Blätter, die jedes Mal ausgefüllt werden können. Erstmal tragt ihr hier ein, wo seid ihr? Seid ihr bei der Arbeit, seid ihr im Theater, bei Freunden oder wo? So? Wie könnt ihr da erreicht werden? So, und dann könnt ihr eintragen, was darf der Babysitter eigentlich? Darf der Babysitter ans Festnetztelefon gehen? Darf er Freunde der Kinder reinlassen? Was ist, wenn, ihr noch mal, wenn die nochmal rausgehen wollen? Das, möchtest du, dass deine Kinder mit Babysitter um 17 Uhr nochmal rausgehen? Und wenn ja... Was sollen sie anziehen? Worauf legst du Wert? Möchtest du, dass dein Kind unbedingt eine Mütze anzieht und dein Kind hasst es und sagt dem Babysitter, ich muss aber nicht? Hier steht drauf, Mütze anziehen. Ist ganz klar, kann der Babysitter sagen. Mama hat gesagt, hier Mütze anziehen. Dürfen die Kinder telefonieren? Wird die Haustür abgesperrt? Ja. Dann ähm, trägst du hier noch die wenn deine Kinder noch verschiedene Aufgaben haben, die Namen ein und zum Beispiel hier auch Hausaufgaben, das Kind hat Hausaufgaben, muss noch aufräumen, wann soll es essen, was soll es essen, wo ist das Essen, wann soll es schlafen gehen, darf es vorher noch was Fernsehen gucken und wenn ja, was und wie lange. Ja, das ist dann, also hier für drei Kinder habt ihr da die Spalten und dann geht das eben auch noch hier Zähne putzen, Duschen, Waschen, Wagen. Oder gibt es abends eine Geschichte oder darfst du eine Musik-CD hören oder vielleicht ein Hörspiel? Das steht dann alles hier da drauf. Und das finde ich ziemlich cool, weil ihr das dann ganz gut dem Babysitter eben auch alles schriftlich hier niederlegt. Und dann kann keiner sagen, oh, habe ich nicht gewusst oder den ganz berühmten Spruch habe ich vergessen. Die, das ist die Babysitter-Checkliste. Finde ich auch ein wirklich nettes Geschenk, wenn ihr Freunde habt, die jetzt dann irgendwann anfangen rauszugehen und den ersten Babysitter zu holen und ich muss sagen, wenn du jetzt Sohn oder Tochter hast als Teenager und die möchten irgendwo babysitten, gib denen doch so eine Liste mit. Was meinst du, was das für einen Eindruck macht auf die Eltern, die dein Kind dann, äh, wo dein Kind dann arbeitet? Hm? Das Kind, dein, deine Tochter oder dein Sohn kommt super vorbereitet zu seinem Job hin, kann sagen, lass uns das zusammen ausfüllen, dann sind wir beide auf der sicheren Seite schon gleich einen ganz anderen Eindruck. Das merke ich mir auf jeden Fall für meine Kinder, also für meine Tochter. Mein Sohn möchte das nicht. Ja, dann gibt es auch noch einen anderen Planer und zwar Schulranzenpackliste. Schulranzen ist, packen ist ja auch immer ein Quell großer Freude. Und jetzt habt ihr hier diesen Plan, der wird so aufgeklappt und ihr habt ja auch einen Klebestreifen mit Ösen. Könnt ihr da noch aufhängen. Und geht natürlich von Montag bis Freitag. So, und dann habt ihr hier oben ähm, die Stunden 1 bis 8. Und dann tragt ihr ein, welches Fach das ist. Dann, also ihr übertragt den Stundenplan. Dann hier meinetwegen Englisch, Deutsch, Mathe, Sport, Musik. So, und was muss denn dann eingepackt werden? In Musik muss vielleicht das Notenheft rein. In Sport. Wenn, das, wenn die Schwimmunterricht haben hier an dem Tag, dann kommen eben hier die Schwimmsachen und wenn an dem Tag Sport ist mit Hallensport, dann müssen die Hallenturnschuhe eingepackt werden. Mathe brauchen sie vielleicht ihren Taschenrechner dabei oder einen Zirkel, je nachdem in welcher Klassenstufe die sind, eintragen. So, und dann abends gibt es hier eben diese Checkliste. Dann kann dein Kind nämlich hingehen und kreuzt jedes Mal ab. Habe ich mein altes Pausenbrot rausgeholt? Oder vielleicht meine Flasche hier schon gesäubert. Dann habe ich auch alle Hausaufgaben gemacht. Gut, die Hausaufgaben stehen hier nicht drin, aber die kriegen ja oft in der Schule einen extra Hausaufgabenplaner. Dann sind alle Stifte gespitzt. Ist das Mäppchen vollständig? Hm? Wo liegt der Radiergummi? Die Wachsmalstifte. Dann habe ich für jedes Schulfach dann auch alle erforderlichen Bücher und Hefte eingepackt. Ähm, dann vielleicht mal in diese berühmte Elternmappe gucken. Ich glaube, das kennen ganz viele von euch ne? mit Schulkindern, dass diese Zettel irgendwie nie so wirklich ankommen oder mit Verspätung. Oder irgendeine Mutter ruft dich an und sagt, sag mal, was ist denn damit? Und du weißt von überhaupt nichts. Ja, dann Pausenbrot und Getränke. Das wird dann eben am folgenden Morgen angekreuzt. Habe ich das eingepackt? So, und hier können natürlich noch Besonderheiten rein. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Liste für Kinder, die entweder sehr selbstständig sein wollen, es aber noch nicht können oder eben Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren. Und das ist etwas, das könnt ihr auch in Kooperation dann mit dem Babysitter eben machen. Dann äh, tragt ihr das in diese Liste ein, dass das Kind seine Schulranzen-Packliste noch erledigen muss. Ja, also das sind jetzt... Die Planer, die wir jetzt gerade von LiebElle ähm, erhalten haben, die haben noch ein ganzes Sortiment mehr, aber wir starten erstmal damit. Dann hoffe ich, dass dir das jetzt so ein bisschen klar geworden ist und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald dann. Tschüss!